Hallo Sebastian hier, das Phänomen der Stoffwechselanpassung, kurzes Video dazu, das Phänomen tritt auf an dem Punkt ihres Diätplans, an dem der Körper genau weiß, was für eine Nahrungszufuhr er normalerweise jetzt äh, erhalten wird und sich vollständig daran angepasst hat. Und wenn er diesen Zustand erreicht hat, kommt der Fettabbau sozusagen mit quietschenden Reifen zum Stehen. Das Phänomen der Stoffwechselanpassung, das bedeutet immer eine frustrierende Zeit für jeden, der einen Diätplan hat, denn an dem Punkt hat sich der Körper wie gesagt vollständig angepasst, und gleicht den Stoffwechsel dementsprechend nach unten an. Wenn der Stoffwechsel sich verlangsamt, dann wird äh, wahrscheinlich im Endeffekt genauso viel Kalorien verbrannt, wie sie während der Diät zu sich genommen haben, also kommt der Fettverlust zum Stehen. So. Und um diesem Phänomen zu entgehen, muss die Nährstoffaufnahme regelmäßig variieren und der Körper im Laufe der Zeit immer wieder sozusagen schockiert werden. Dadurch bleibt, ähm, dadurch bleibt der Körper sozusagen im Ungewissen darüber, was wohl als nächstes kommt. Und das genau das sorgt bei einer guten Ernährungsplanung dafür, dass der Stoffwechsel jederzeit auf hohem Niveau bleibt. Aber was genau ist der Stoffwechsel? Das, das ist einfach gesagt halt, gibt Ihr Stoffwechsel an, wie viele Kalorien Ihr Körper im Laufe des Tages verbrennt, um seinen Grundbedarf zu decken. Je schneller der Stoffwechsel ist, desto mehr Kalorien verbrennen Sie und desto mehr kann man essen, beziehungsweise desto schneller nimmt man ab. Wenn man, wenn Sie, Erfolge bei Ihrem Fett ab äh, Bauprogramm sozusagen bei dem Bauchfettabbauprogramm haben wollen, brauchten Sie drei Dinge. Erstens, eine Diät, die auf angemessene Weise gestaltet ist. Und die gewählten Nahrungsmittel müssen ständig äh, dazu in der Lage sein, das Körperfett verbrennen zu können. Das ist wichtig. Die ausgewählten Nahrungsmittel denn sie wollen keine Diät, die stark anfängt und danach zwei Wochen einen Sturzflug hinlegt und dann haben sie Gewichtsstillstand. Das ist frustrierend. Das ist das Frustrierende. Das wollen wir nicht. Zweitens: Eine Diät mit genug Abwechslung und gut schmecken soll sie. Gut schmecken, das ist wichtig. Eine Diät, ein Diätplan, eine Nahrungsumstellung, ein Ernährungsplan darf nie langweilig sein. Man kommt in die Versuchung, die Diät aufzugeben und schon ist das Ganze für die Katz. C, eine Diät, die gesund ist, denn oftmals sind solche, solche Diätprogramme wirklich extrem ungesund, weil die Nahrungsaufnahme eingeschränkt wird, die Wahl der Nahrungsmittel wird eingeschränkt. Also wird der Boden für Nährstoffmangel bereitet, ganz einfach. Kann gesundheitliche Probleme bereiten. Das sollten Sie beachten. Eine Diät, die Ihre Gesundheit maximiert und Sie sehen nicht besser aus, sondern Sie fühlen sich auch viel besser. Das ist wichtig. Also, wenn Sie mehr Infos brauchen zum Thema Stoffwechselanpassung oder eben zum Thema Nicht-Stoffwechselanpassung, gerne hier unten den Link klicken. Ähm, Fragen. Anregungen gerne jederzeit unten in den Kommentaren. Ich freue mich auf weitere interessante Videos, die mir hoffentlich einfallen. Bis dann, Sebastian. Tschüss.